Thank you. Wir fahren. Ich äh, hatte mal gesagt, ich äh, ziehe ein Bierchen offen. Okay. Ich habe ein Bier, Bier kalt gestellt. Zeitpunkt. Und wir dachten, das kann ich mal zum Abfahren jetzt äh, öffnen. Also, Disclaimer, kein äh, Alkohol unter 18 Jahre. Prost. Prost. Und äh, gut starten in die neue Woche. Ja, gut start. Und ab nach Italien. die Peloponnes und das Festland von Griechenland verbindet. Genau, da war unser Surfsport auch. Genau, ja, oder? da ist die Brücke und dann ein paar Kilometer, zwei oder so weiter, da ist Trepano, wo wir jetzt eine Woche waren. Wir sind am Essen und wie ihr am Obstnetz sehen könnt, wir schaukeln. Super! Und das Ding ist, es schaukelt ja jetzt nicht nur das Boot, sondern das Auto an sich, durch die Reifen und die Federung vom Auto und so, das schaukelt sich dann in sich dann auch noch irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie die Nacht wird. Bisher ist es noch sehr gut auszuhalten. Ich hoffe, es wird nicht mehr. Das schaukelt uns wahrscheinlich im Schlaf. Ich hoffe mal, dass es so ist dann. Und wenn man schläft, dann merkt man aber nicht mehr, dass es Dann träumt man, dass man, dass man auf eine Boot Wippe ist. sitzt. Auf der Wippe oder schaukel. Schaukelt. nach einer schaukeligen Nacht. Wir sind wieder in italienischer Zeitzone. Es ist äh, halb acht, es stürmt. Es ist kalt draußen, auch für unsere Verhältnisse. Und, äh, aber hier im Liegen im Busgang ging es eigentlich ganz gut gar nicht. So, das Schaukeln jetzt im Sitzen äh, ist schon ein bisschen anders. Ähm, aber ja, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Das ist immer gut. Ja, das wie immer Routine. Und dann mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Ich hätte eigentlich gesagt, wir sind früher da als gedacht, weil ja, wir schon, wenn wir auf der Karte gucken, ziemlich.. Also schon an der Küste Italiens sind und Bari ist ja ziemlich weit südlich. Mal gucken, wann wir ankommen. Ja, machen also wir uns noch gemütlich lesen, trinken Kaffee und dann schauen wir. Ja. Lass dir schmecken. Heiß, Achtung. Oder haben wir angelegt? Auf jeden Fall sind wir da. Sehr nah, ja. Ja, das, du das Jetzt geben. bin ich mal gespannt, wann wir abfahren können und dann äh, geht es für uns nach Livorno. In Richtung Livorno. 700 Kilometer hoch. Ja, wir fahren direkt weiter <lacht> nach Sardinien. Zu der zur nächsten Ferre. Ja. Genau, weil da meine Eltern warten und äh, mein Bruder kommt dann noch an mit Family. Genau, da freuen wir uns schon richtig drauf. Dann haben Sehr wir mal wieder Family time Direkt vollgetankt für 1,76 und der äh, Auto wird gewaschen. Das hat es so dringend nötig. Schaut euch diese Staubschicht auf unserem Auto an. Furchtbar. Aber es hat sich auch nie gelohnt, es davor zu waschen, ne? weil das immer sonst wieder direkt vollgestaubt wäre. Ja. Mit dem Wind und den ganzen Spots, so wo wir standen. Also, äh, es war sehr schön, aber der Staub war schon so dick. Ich frage mich, ja, ob es jetzt besser wird. Monat, äh... Ich frage mich, ob es jetzt besser wird. ne? Ich mich ja, ein bisschen grüner vor, ein bisschen mhm. weniger staubig, aber wir hoffen es mal. Ja. Äh, Bord wird jetzt ins Auto gemacht für die Fahrt ja. und hier sieht man so richtig diese Staubschlieren. Hm. Ich würde sagen, wir sind sauber. Alle Gänge, Gänge durchgemacht. Durch. Aber der erste, ihr habt es gesehen, das war ah, so gelb. Das war früh, das hätte aber ich, nur ich glaube, das kommt nur auf die Felgen, aber es steht auch einfach nur alles Italienisch, nichts auf Englisch. Nee, aber die Symbol ist schon eindeutig. Ne? Das ich ja, schon, ähm, aber das sah echt eklig aus. Naja. Auf jeden Fall ja, staubs weg. Also, wir sind gut bereit aus. für die Fahrt, glaube ich. Ja, wir sind richtig bereit. Rückspiegel, gucken, ob die sauber sind und dann geht's los. now you said yourself you'd be breaking every vow i can understand you're tired of this town and i'm not saying that we have to settle down now just remember this Could have been stardust, same world but without us Something made us, made us find each other out there Made us realize we're more Gestern sind wir noch ein Stückchen gefahren und auf diesen traumhaften Platz ausgekommen. Wir sind ähm, irgendwo Mitte in Italien bei ein kleines Örtchen, ein altes Örtchen, das heißt Athena. Und da sind wir den Berg hochgefahren und kamen dann einfach hier mit Blick aufs Meer aus und haben da eine richtig, richtig ruhige Nacht verbracht. Äh, echt herrlich. Also, ich habe mega gut geschlafen nach äh, der Nacht auf äh, mit dem Fähre, wo es eher was lauter und unruhiger war. Und Kate putzt sich hier die Zähne. ist auch gut Druck drauf, ne, auf das Wasser. Boah. Ja, eiskaltes Wasser. Auch oh, die Luft ist sehr kalt. Ja, wir stehen glaub, doch echt äh, ziemlich hoch. Ja, ich weiß auch nicht, sind wir eigentlich noch ziemlich Süditalien? Oder, bitte? schon eine Ecke frischer ja aber es ist ja, auch noch, aber ist, es noch, früh. Ist noch früh und wir sind relativ wir hoch sind verwöhnt, ja und wir sind richtig schön jetzt ist die Plan weil wir haben noch so ungefähr vier Stunden Fahrt bis Livorno und da fährt dann heute Abend um 10 Uhr unser ähm, Ferry ab das heißt da haben wir dann noch ein bisschen Zeit und haben, haben dann noch vor kurz hier dieses Athena anzuschauen das sieht verrückt aus wir sind da gestern vorbeigefahren es ist einfach so komplett steil am Hang gebaut das ist das sah schon beeindruckend aus. Das ja. schauen wir uns noch an. Ja. Wir mussten auch ordentlich hoch. Oh. Also, der Straße ging schon echt steil. Da dass wir Formotion haben. Genau, und äh, dass man nicht anhalten musste, weil, wenn man ja. nochmal anfahren muss, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Da hatte ich gestern auch schon gesagt, alles das spritsparende Fahren auf der Autobahn <lacht> hat sich dann, <lacht> dann wieder dahin gewesen, den Berg hoch. Ja. Ne, das ist der Plan. Also wir noch ein kurzes, gemütliches Frühstückchen, schauen uns ja. das Athena an und dann geht es einfach äh, so in Richtung Meint Vorne. Dann. Ja, genau. Wir sind den Berg runtergefahren oder halbwegs äh, und schauen uns jetzt das örtchen Athena an. Ja. Es ist hier äh, auf jeden Fall schon ein Stück wärmer, oder? Ist es aber so es ist auch später. Ja. Und wir sind, glaube ich, aus Wind geschützt. Ja, äh, richtig schön. Wow. So süß, dieses Haus. Und ich glaube, es ist auch echt alt. Sieht zumindest sehr alt aus. Und schaut mal hier. Boah, diese Kirche hier auf dem Fels. Garten im Stein. Was siehst du? Garten im Stein. Garten im Stein? Oder wie sie da ihr Garten so am Hang? Äh. Verrückt. Und ähm, ist noch ziemlich bewohnt auch. Also ja. komplett. Mega bewohnt. Hier diesen Garten, ja. mein Kai. Richtig süß, wie sie hier die Häuser in den Fels übergehen. You Schön oder Ja, ah, Wahnsinn, hier ist richtig hier alt und äh, diese Gassen, schmale Gassen, okay. richtig cool. We could have been stardust, same world but without us Something made us, made us find each other out there Made us realize we're more than just stardust Ignore this fact if you must To do what your dreams are telling you to do And I'll be out there looking for someone like you Hey, ich bin so fasziniert von, diesem, von dieser Stadt, wie die gebaut haben. Wahnsinn, ne? Überall kleine Ecken, kleine Sträßchen. Und, und alles, alles ist schräg und alte Steine. Und alles bewohnt. So kennt man uns auch nicht oft. Ist das so ein Touri-Ding dann oder so? Ja. Aber es ist alles voll bewohnt. Wirklich? Schön. Und die Leute müssen einfach alles zu Fuß hier hochtragen. Ja. Wir können da weiter. Keine Ahnung. Das Freundchen? Ja. Der ist voll süß. Der ist echt süß. Das ist echt hergekommen. Er war erst bei dir oben und jetzt kommt er zu mir. Ciao Süßer. Mach's gut. Oh! <lacht> <lacht> fall nicht <raus. lacht> Und Da kommt die neue Truppe Katze an. Oh, du bist ja süß, du Kleiner! Ja, sehr schön hier. Und äh, wir ja, genießen noch ein bisschen Athena. Und dann ab ins Auto. Nach Livorno. Nie vorne. Ja, schön. Hm. Ja. Stein. Wir stehen im Hafen. Ja. Und äh, wir dachten, wir sind viel zu früh, also wir sind dreieinhalb Stunden jetzt vor Abfahrt, weil wir halt einfach schon so früh da waren ja, und, dann, äh, und es ist nicht gelohnt hat, noch wohin zu fahren und hier steht schon voll mit Campern und in der Reihe, ich weiß nicht. Naja, äh, wir, wir sind sogar schon eingecheckt, das ging super ja. easy rein, tschick, tschick, irgendwie sind tick. wir von Griechenland was anderes gewohnt. Da sind alle irgendwie super spät und jedes Mal war es Hektik und Chaos? Und hier ist alles super organisiert. Ja. Man wusste wohin und in Griechenland war immer, man wusste gar nicht wo muss ich hin und darf ich schon rein und wie. Ja, ja aber jetzt aber haben wir hier noch gemütlich. Ja, mach, gibst du mir ein Tisch? Essen Tiefel wir dran, was? Weil ich fühle mich nackig hier in der Reihe. Oh, echt? Ja. Gebt dir was? <lacht> hier ist es Zieh dich an. Und dann essen wir Abend ja. und dann hoffen wir, dass wir auch schon früh drauf können und dann einfach schon gemütlich in die Kabine können. Ah, das war geil. Büchen. Schön schlafen, duschen. Duschen. Mhm. Und dann sind wir morgen mit deinen Eltern verabredet zum Frühstücken. Ah, das ah schön, mich, ich freue mich vorher. Ja, ich auch. Also. Erstmal äh, essen. Ja. Also, guten Morgen aus äh, Sardinien. Wir haben es geschafft. Die Überfahrt war äh, ziemlich entspannt, muss ich sagen. Wie ihr noch mitbekommen habt. Wir konnten richtig früh. Ah ne, das habt ihr gar nicht mehr mitbekommen. Wir standen ja ziemlich früh im Hafen. Und äh, erstaunlicherweise, wir waren noch gemütlich am Essen und plötzlich ging es auch schon los. Mussten wir schnell alles irgendwie wegpacken. Wir waren, wollten gerade noch einen Tee abkochen. Ähm, und dann ging es schon echt richtig früh aufs Boot. Das heißt, dann konnten wir auch direkt schon aufs Boot in die Kabine. Und da einfach gemütlich chillen, lesen, duschen. Also war super entspannt. Genau. Gut geschlafen. Wir wurden zwar früh geweckt, weil man von der, aus der Kabine musste. Äh, deshalb Heute ist Mittagsschlaf angesagt wahrscheinlich. Und ähm, ja, jetzt freuen wir uns, in neun Minuten sind wir da und dann sehen wir meine Eltern und dann wird erstmal zusammen gefrühstückt. Ja, also, buongiorno, guten Start in den Tag. Genau. Hm, guten Morgen, da sitzen wir wieder in uns Bettchen. Wir okay. sind fleißig am Arbeiten. Ja, und wir genießen sehr die Zeit mit der ganzen Family. Ja, das ist echt herrlich. Wir haben jetzt gestern einen Stellplatz gefunden. Ja, Ganz direkt leite. am Meer. Ja. In der Find Nähe. Schön. marie armee an die Westküste. Und ähm, da kann ich die Zeit, ne? Ja. Genau, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Genau. Ich äh, traue mich nicht äh, zu, lach. zu lachen. Ich lache für kein mit. Oh je. Weil äh, man sieht, meine Zähne sieht alles nicht so schön aus. <lacht> naja, ich, du hast ähm, deinen halben Zahn ausgeschlagen. Ja, genau. Ich habe eh schon äh, das war. Okay. Schon in meiner Kindheit habe ich mal blöd im Schwimmbad vom äh, äh, wie heißt es? Sprungbrett, Sprungbrett gesprungen oder Rutsche und dann hat es meine Zähne halt so... Ja, das sind Au. schon halb Plastikzähne. <lacht> ja und ähm, jetzt ja. war ich wingen <lacht> und da hat es das Brett gegen meine Zähne geschlagen und dann äh, ja man sieht es ein Stück. Ist wieder ja. abgebrochen von Abgeboren. dem Plastik. Ja, ist eh nicht so schön. Das zum Glück keine Schmerzen, nee. weil es eh schon Plastikzahn war. Das heißt, die, die Nerven liegen zum Glück nicht frei. Ja. Ist halt jetzt eher ein optisches Ding. Wir schauen mal, wie wir das äh, reparieren können. Aber ja. so lange muss ich eher meinen Anblick hier mit, äh, oh. ohne, mit ohne Zähne bewundern. Also falls ihr euch wundert, warum Kai jetzt immer so komisch lacht. Um? Daran liegt es. Ja, daran liegt es. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, war es ähm, sehr schön, Wochen, viel Reisen, wir haben äh, viel gesehen hab viel und ähm, freuen uns jetzt einfach die Zeit weiterhin mit der Familie hier auf Sardinien. Auf Sardinien. Also schön, dass ihr dabei seid. Genau. Weiterhin. Und ähm, macht's gut, macht's, macht's besser. Ja. Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Doch, doch. Du, du.